Und was ist so die Voraussetzung? Also, empfiehlst du mir den Wirtschaftsteil von der Zeitung zu lesen? Oder, oder äh, mit was würdest du dich beschäftigen? wir also mal bei dir oder? Wie findest du Sachen, die neu sind? Du bist ja Autor. Wie macht man das? Wie findet man eine gute Story? Das ist etwas anderes. Eine gute Story <lacht> finde ich jetzt nicht unbedingt im Internet oder in der Tageszeitung, sondern, sondern im, im Gespräch mit Menschen und in der Beobachtung von Menschen und natürlich auch äh, aus dem persönlichen Interesse. Das finde ich spannend. Oder? Und das ist jetzt nicht etwas, was ich. Also, wenn du mich als nicht autor mich als Autor fragst, du, ich will auch Autor sein wo hole ich die Ideen her, dann würde ich sagen, du bleib bei deinen Aktien, weil so funktioniert es nicht. Oder? Also, es gibt nicht die eine Quelle, die die Ideen sprudeln. Aber vielleicht zeigst du mir jetzt, <lacht> ja, das gibt es bei den Aktien nicht, das weiß ich nicht. Ja, ich muss lachen, weil es ist genau dort, wo holst du die Ideen für die Aktie. Also, wenn du die Ideen für die Bücher, mm -hmm. findest du auch Ideen für Aktien. Im okay. Gespräch mit Leuten. Die dich auseinandersetzt mit, mit der Gegenwart, mit was ja. läuft heute. Ja. Was läuft heute falsch und wo werden die Leute sicher an die Wand fahren. Okay, okay. Kannst du kannst auch umgekehrt sagen, was vielleicht bekannter ist, sind die Sachen, die du wirklich nicht dran glaubst. Vielleicht Öl, oder vielleicht so ein eine offensichtliche Sache. Also, dass die Leute noch viel zu viel Öl verbrauchen. Und dass du dann sagst, diese Aktie kaufe ich nicht. Das ist eine persönliche Anschauung, mhm. die Aktien haben einen Wert und du musst davon ausgehen, dass die Leute heute der Meinung sind, die werden auch in Zukunft einen weiteren erwirtschaften. Das heisst, du stehst dich gegen die mhm. Aber auch neue Ideen, oder? Sind genau wie du als Buchautor, oder? die findest du eigentlich im Gespräch. indem du dich mit der Realität auseinandersetzt. Okay. Das geht nicht anders. Natürlich findest du sie auch in der Presse. Aber das, das gehört... Zu, oder es ist am Schluss vom Tag sind es viele Quellen, wo du musch zusammenbringen und wo dann bei dir sich wünsch in einem Weg quasi manifestieren, wo für dich stimmt. Also du hast jetzt noch keine Aktienidee umgesetzt, wo du quasi selber gesagt hast, die wollte ich, sondern du hast die jetzt von uns genommen, weil die einen guten kombinierten Rang haben. Ja, weil ich natürlich aus dem, aus dem Null rauskomme, also ich, ich habe keine Ahnung. Es hat es aber viele Aktien, die bei uns einen Rang haben, der gut ist. Oder? Es gibt äh, ja 10'000 Aktien und wir haben das Rating das von 1 bis 100, das heisst, 1% von den Aktien hat das Rating von 100. Schreiben wir, numerisch, dass 100 Aktien das Rating von 100. Und ja, diese 10 Aktien das ist haben 1 über Es war nicht also, einfach irgendeine Willkür. Gewesen, sondern Ich habe schon, genau. äh, bin schon auf der Website dieser Firmen ähm, und, und habe einen, einen Eindruck gefunden, was, was sie machen. Die eine, ist Schneider-Elektrik, hat auch ähm, Aktuelle Sachen über sich gesagt, die ich, die ich spontan ähm, sympathisch gefunden habe. Mhm. Mhm. Also ich habe gemerkt, es hat schon stark mit einem selber zu tun. Mhm. Zu was ist man bereit, was findet man gut, was findet man nicht gut. Ja. Zum Beispiel äh, die Firma Volkswagen möchte ich jetzt am liebsten massiv abstrafen mit meinem, mit meinem Aktien, äh, Aktionärsverhalten. Das nur, kann man auch übrigens. Nur <lacht> habe ich, hab ich ja nichts von denen. Und, und, äh, «Nein, was du machen kannst, könntest du kannst einen Put kaufen.» <lacht> «Jetzt wird es interessant.» Weg darauf, dass es abgeht. «Also, das Spannende ist, nach dem Distance-Skandal hätte ich natürlich jetzt also, in diesem Fall jene Putz gekauft und wäre damit auf die Nase gefallen, «Weil 2017, 2017, war das Rekordjahr für den Konzern.» «Was völlig unverständlich ist, wenn man sich so gebaren kann und dann noch belohnt wird mit Rekordverkäufen.» «Das ist mir ein Rätsel, aber jetzt in dem Fall hätte ich ja genau die falsche Entscheidung getroffen, wenn ich gesagt hätte, und wer sich so aufführt, wird äh, Misserfolg haben. Darum wette ich jetzt auf den mit Misserfolg. Ja. Oder? Ich sollte das sagen, Ab Strafe ist ja nicht wirklich eine gute Quelle für, für eine Lebensphilosophie. Nie? Also, also, also, du, für, aber es ist eine Emotion von mir. Zeit, genau, du verbringst viel weniger Zeit, die Leute zu bestrafen oder nicht passen, als mit denen Leuten zusammen oder die also, passen. Ich glaube, mit Aktien sollte es ähnlich sein. Ja, darum sitze ich jetzt da zum genau, Beispiel. Genau, ja. du sollst dich darauf konzentrieren, auf die Aktien, die sympathisch ja. sind. Ja. Du hast ja nicht so viel Kapital, dass du das überhaupt kannst einsetzen kannst, um jemanden zu strafen. Sondern jetzt, also es, es lohnt sich eigentlich jetzt auf die, die das sympathisch ja. sind, zu gehen. Ja. Ich mache das übrigens ganz ähnlich. Ähm, ich denke, das ist etwas, was sich massiv verändert hat gegenüber früher, gegenüber neuen Älteren. Es ist für uns wirklich möglich, so eine Aktie zu verstehen. Also, du musst dir vorstellen, vor dem Internet, bevor die Firmen eine Webseite hatten, war es ja praktisch unmöglich, hier mhm. ein Bild zu verschaffen mhm. über so eine Firma. Wie tritt sie auf? Was macht sie überhaupt? Du kannst heute News googlen zu dieser Firma du findest findest sofort raus, dass da irgendetwas das dir nicht passt. Ja. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das führt dann auch dazu, dass wenn du Aktien hast, die ein gutes Rating haben, jetzt bei uns dass du sie doch immer noch auswählen kannst, weil eine ganze Reihe von diesen Aktien willst du nicht. Also Volkswagen hat ein sehr gutes Rating bei uns vor einem Jahr. Oder weil sie einfach sehr günstig waren, die Grösse der Firma mhm.